Am Samstag findet ein ganz besonderen Tag hier im Golfclub Lüttitzburg statt. Heute habe ich die Michelle mit mir vom Golf Office und Michelle wird uns ein bisschen von dem Tag der offenen Tür erzählen. Ja, am Samstag den 14.05. findet der statt von 11 bis 17 Uhr. Wo treffen wir uns? Wir treffen uns eigentlich direkt vom Golf Office. Dort können okay. Sie sich an unseren Pavillon anmelden und können dann direkt zum Schnupperkurs gehen oder zu unserem Longest Drive Contest oder Nearest to the Pin Contest. Oh, das sind viele Dinge. Schnupperkurs, gibt es mehrere Kurse? Es gibt mehrere Kurse, die finden um 12, um 14 Uhr und um 16 Uhr statt. Okay. Dann können Sie das erste Mal einen langen Ball schlagen, einen kurzen Ball schlagen. Ja. Man wird Ihnen also zeigen, wie Golf funktioniert. Und du hast von Wettbewerben <lacht> erzählt? Ja genau, der Longest Drive Contest äh, ist ein Wettbewerb für Mitglieder und auch Interessenten. Also so ich als Anfänger kann auch da was gewinnen, auch wenn ich noch nie Golf gespielt habe? Kann man auch. Okay. Man kann auch mit fünf Metern gewinnen. Und der Nearest to the Pin Content ist dann halt, wer am nächsten ans Loch schlägt. Auch da für Mitglieder und Interessenten getrennt und jeder kann eigentlich gewinnen. Und wie viele Preise gibt es zu gewinnen? Also für diese Contests gibt es jeweils einen platzreife -Kurs für unsere Interessenten ja. zu gewinnen. Und unsere Mitglieder kriegen auch einen kleinen Preis. Sehr schön. So, ich glaube, drei Platzreifekurse kann man gewinnen. Man kann sogar insgesamt sechs Platzreifekurse gewinnen an dem Tag. Einfach für unsere Contests, für das Gewinnspiel. Schätzen Sie, wie viele Pitchgabeln im Korb liegen? Ach so. Und äh, bei unserem Members and Friends äh, Turnier gibt es auch noch Platzreifekurse zu gewinnen. Und was für Festivitäten gibt es? Wir haben ein bisschen Musik auf der Range. Wir werden Bratwurst verkaufen und äh, für die Kinder gibt es eine Kinderolympiade. Prima, es hört sich wirklich, wirklich gut an. Und wir beide und alle hier im Golfclub Lüttelsburg freuen uns sehr, dich sehr bald kennenzulernen. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.